Wir sind tatsächlich sehr, sehr breit aufgestellt, was das Thema betrifft. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich von den Themen. Wir haben natürlich einmal so allgemeine Themen, die im ganzen Unternehmen relevant für alle Mitarbeiter sind, wie zum Beispiel ähm, das Thema Antikorruption, ähm, Whistleblowing, ähm, äh, das Thema Compliance, ja Verhaltenskodex. Das sind ganz wichtige Themen, die wir auch entsprechend weltweit, ähm, gerade auch über kapitel verteilen. Und dann haben wir, das ist ein großer Schwerpunkt, das Thema Softwareanleitung. Ja, Wir erstellen Schritt für Schrittlisten im System für unsere internen Systeme, wo der Fokus eben auch wirklich darauf liegt, intern für die Mitarbeiter aus den Bereichen diese Software-Schrittlisten ähm, halt zu erstellen. Ähm, wir benutzen aber auch das Thema ähm, PowerPoint-PDFs, um halt generelle Inhalte wie Methoden, Prozesse ähm, in der Orange zur Verfügung zu stellen. Wir mhm. haben auch Links ja, zu unserem SharePoint-System, äh, wo wir Inhalte bereitstellen. Das ist wirklich sehr, sehr breit gefächert. Und auch da gilt das, was ähm, Lisa vorhin natürlich auch schon erwähnt hat, was wir auch mit jedem Fachbereich besprechen, Es ist immer die Frage, erstellen wir selber, ja, erstellen wir die Inhalte selber oder kaufen wir es halt ein. Und es kann immer mal wieder Situationen, bereich geben, wo man einfach sagen muss, es gibt für diesen Bereich keinen Sinn, das selber zu erstellen und dann bestehen wir da sozusagen auch nicht drauf, sondern dann wird ganz klar überlegt, welche Alternative gibt es für den Fachbereich und gibt es auch eine andere Möglichkeit, das Mögliche was von extern bereitzustellen.